Ja, no, hi, und willkommen. Mein Name ist AndiYP und ich bin zurück zu Let's Play of Asperia, die Definitive Edition. Wir sind immer noch hier in die gefallene Stadt, Serbokram, und, ja. Wir haben das Gebiet gerade erst betreten. Ich setze, oh, Entschuldigung, ich setze mal. Oh, Entschuldigung, einen heiligen Trank ein und, ja. Ja, ist ja gut, und lass mich da trotzdem erkunden. Ja, wir haben gerade erst diese Stadt betreten und wurden begrüßt von Nan, die Freundin von Carol, welche ein bisschen angepieselt war, dass sie ihn wieder sehen konnte und ja, sie hat gesagt, ja, der ist rausgeschmissen worden aus der aus dem Jagdklingen und ja, wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um. Man hat uns nicht wirklich gesagt, dass wir rausgehen sollen, aber man hat uns nur gewarnt. Aber wir sind ja alle von Natur aus Neugier, also gehen wir mal hier rein. Sieht wie eine Sackgasse aus. Ha. Hm. Irgendwas Idiot <lacht> hat bisschen gesagt. Ja, irgendwie schon. es war noch na Ja, ja, So, ne? gedo. Ehrlich, kann ich. Okay, oh. doch, Ofen. Rühe Ofen? Ja, das war ja einfach. wieder so, nach oben. Drück mal diesen Knopf und dann geht es weiter, nehme ich an. Weil die Türen wenn aufgemacht. Von den Häusern weiß ich nicht. Das ja, Spiel noch nie gespielt, okay. Warte, nicht so viel. Ja, das hat Hört. Ja war letztens schon Hört. als ich Hört. Hört. Hört. Hört. Hört. Tue mich irgendwo hin, T-Posen. Na, oh, hm. weil klar, ich den irgendwie in den Kampf komme. Ah, was schön. Dreieck müssen mal noch ein paar Fähigkeiten erlernen. Also vielleicht sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr kämpfen, wenn man sich schon wieder überlevelt. Werde und zagi war ja eigentlich. Doch relativ schwierig. Sieht so komisch aus. Ah, ich habe dich noch getroffen. Sehr gut. Dün sagen, die haben nicht so viel AP. Sehr gut. Oh, jetzt müssen wir natürlich umfallen, ist klar. da no, ich habe keine Dings mehr. Sollen wir mehrere Rezepte ja irgendwie ausrüsten? So. Sehr ja gerade hier schon gemeinsam Brathähnchen mit Pommes. Sorbet. Die Mädels machen Sorbets und die Männer Brathähnchen mit Pommes, ne? so haben wir das schon mal Nein. Oh, so ich dachte noch Da bringt sie immer nicht so immer nach vorne eben. War irgendwie völlig, völlig voll im Bogen. jetzt so mich von Verlinken getroffen, man. Jeder Angriff ist irgendwie zu langsam. Die Gegner treffen mich, bevor ich mit meinen Angriff durchkomme. Jetzt haben wir nicht so fassen, De oh, Gras der Seele. Moment, nicht Seele des Grases oder irgendwie so was. für eine Kombination Gras, der Seele, aber hat die ausgetrickst. ne? was machst du jetzt? Jetzt kann ich sogar in irgendein Haus rein kurz, kann ich mich irgendwo ausruhen. Da wäre richtig geil. Magische Sauge. Oh, magische Sauge. Limit, Trunk, okay. Nicht Trank. Trunk, Limit, Trunk, das klingt irgendwie retarded. Ich möchte ja nur mal sagen. Das kann ich bestimmt hier, ah, Dreck, wir können nicht gehalten werden. So, Speicherpunkt, das sieht verdächtig aus. Lass mal nach oben gehen erst. Ja, jetzt kann da irgendwie die Dinger ja öffnen, die Türen von innen. So, ich bin doch ich derjenige, der ja Schaden nimmt. Cocktail Kleid, okay, auch. Mehr Verteidigung notwendig. Riesengürtel. Ich glaube, sie ist aber noch Sachen mehr am lernen, oder? Ja. Sie hat doch so viele Sachen, ja. Zauberabwehr Plus und so. Da kommt gar nicht hinterher. Din, din. ja dass wir erstmal runtergehen ich wahrscheinlich auch wieder in drei vier verschiedenen richtungen hier hin ballern dann lande ich wieder sonst wo ja, vielleicht soll ich erst mal speichern ne? das war auch eine gute idee ne? gut Kommt überhaupt hier irgendwo hin ja, nee. wer findet solche treppen der kam box hier so einen blöden gang zu laufen sie wenn king nummer zwei man ja eines der organisationen mitglieder hier beobachten muss, du so zwei minuten lang wenn er irgendwie so eine treppe unterläuft Das ist ein kompliziert aussehen, es geht lieber nicht anfassen. Ja, da fahren wir doch Rita. Rita, erklär uns das. Rita. Was? Ja, da fahren wir doch Rita, Mann. Boah. Ich will mal wieder Carol. gut. Cool, dann sind wir schon mal den ganzen Weg hier umsonst runterlaufen. Yeah. <lacht> ja Ah. Mir nach oben. 2 3 4 6 Alter. nicht wieso, aber ich hasse diesen Raum. <lacht> Auch wenn ich ihn wahrscheinlich nie mehr sehen muss. Außer, wenn ich irgendwann durch diese Tür da muss. Ja, mal gucken. Ha, ha, ha, geil. Äh okay. Ich dachte, die donner mich jetzt ja voll gegen die Wand. Ja, schon klar, dass wir jetzt wieder zurückgehen müssen dafür. Ne? So also gucken wir da noch ist. ich bin ob da irgendwas ist ich glaube da ist nichts aber mit hat irgendwie Feuerattacken oder so plötzlich das Dings und äh, aber aufwärts ne Das ist dieser aufladbare Angriff. Er hat doch irgendeinen Angriff gehabt, der aufladbar ist. Was? Er kann seine Angriffe aufladen, sagt man nach denn Und er schon immer seine Angriffe aufladen. Schöne Fertigkeit wo so gelernt. Boah. Ne soll man denn das schaffen? Ja, da muss man mal gucken, ja. Er Angst, wenn man mit einem Hammer ausgerüstet ist. Power ah, okay. und schon sagen, da kommt ja schon immer alle. Ne? Oh, Habe ich gesehen. Hab schon wieder so viele Wege, ne? Mich da wieder schon verirren. sie sehr, schon 1000 galt geil. geil. Sag, hier ist jetzt eine Sackgasse sieht nach einer aus. Ich komme da nicht durch. Kennwort: Hinweis 2: in den Kauf entdeckte, Forscher Sie das Wort Himmel steht da aufgeschrieben. Okay hinweis 2 das heißt irgendwo gibt es noch ein hinweis 1 ne? das nehme ich mal so an wenn ich diese situation ja analysiere so, verteidigung als auch ein violett band tragen hm, ne. Ich hätte gerne doch lieber physische Verteidigung, wenn es geht. Die Gegner respawn ja nicht anscheinend, finde ich gut. Jedenfalls nicht sofort, darum ist wieder so ein Ding. Da ist das wahrscheinlich richtig. So, ja im überlimit kann man mehrmals angreifen. angreifen schon gefragt so kann er jetzt dreimal angreifen habe ich gedacht, ich bin ein überlimit <lacht> ja, gut. Oh, in die fresse So, lernt mal ein paar Sachen, bitte. <lacht> das Spiel wird abgestürzt. <lacht> Ich weiß nicht, ob was ist das? Das ein Fatal Strike. Fatal Strike? du das? das? 相手にうまく攻撃を加えることまあ。なるほどね。勇あんた<音声> Ja, ich は戻りたいんでしょ。そっ みんな ます、Ja, じゃあ、何さっき Sag <imfiel> <imfiel> Einen Gegner für einen Angriff in zum so bereite ich auf den durch den Schlag vor. Jetzt so. haben wir natürlich einen Schlag auszureden. Okay. してえ Warum und er weg? Verlustrat steigen und ein mit dem tödlichen Schlag besiegt. Okay. Ist ich nur abteilen oder was? Richtigen Zeit. Was ist das? Oben um unten rechts unten rechts oben unten rechts und rechts, rechts keine ahnung gar nichts kreuz konter abwehr objektwerfer magie es kann wohl mal eine neue seite erweitert und das können wir jetzt auch machen ich muss aber erstmal jetzt zurück. Schon wunderbar, wenn wir mitten aus dem Nichts links Dings kamen. Ja, im Kampf, aber hier schon nicht. Ist der Ruh? Für den Nilabadet-Rutte? Du da Ah, der Das ist der Ruh. Nein. der der der ヨーデル war 高速ってやつだ。だから本当はフレンの任務はヨーデルを探すことだったんじゃねえかなってことさ。Das で同じ帝国のお偉いさん同士がそんなことに ich so bin nicht mehr habe nicht mehr so nicht mehr so wie nicht Oh jedes mal warum muss das immer passieren oben um unten okay dann geht das so nach unten okay also ich bin Carol wenn ich in eine bestimmte richtung angreife dann wird das gesenkt oder was hat auch ewig. Hat auch ewig bis ich das bei ihnen ja gesenkt hab, oder? mal leicht in die Dings rein. Das äh, Kampfbuch. aber ich habe da Sachen gelernt, ne? Ja. Und ich jetzt so viel nichts hier am Lernen gerade. Stell muss noch viel lernen. Stärke, Verteidigung. Das wäre vielleicht gut gerade. Kein Bruch. Okay. Stärke verteidigung, alles klar, ne? ist Chance des Abwehrbruchs. Hm. Okay, so the story is this to is a of it. you don't if you think So, ist wie, Kotte, in der rain Sioze, Kokasta, Tödlicher Schlag. Ja. erscheint ein rot-blau oder grün leuchtendes magisches Kraftfeld. Wer wäre mich mal aus, wie diese Kraftfelder erscheinen lassen kann Es gibt da wo es hängt von dem von der Art, welche Typ tödlicher Schlag entspricht, ist dann ein Symbol. Einer von tödlichen Stellen muss für verschiedene Effektänderungen hinnehmen. Er ja, muss auch beim tödlichen nicht mit einem einzigen Schlag besiegt werden. Alle drei Typen von Tiers sind beim typen Mensch gleich auszulösen. Das überfordert mich gerade ein bisschen. Wenn ich einfach so ein Symbol sehe bei den Gegnern, drücke ich R2. Fertig. Mehr muss ich mir erstmal nicht merken, ne? So, jetzt fahren wir uns mal nach rechts und fliegen wahrscheinlich hier irgendwie einen Kilometer runter, ne? Wir müssen ja mal gucken, wohin das führt, ne? Ja, ich mir gedacht. Ich musste, ich muss das ja rum. Dafür bin ich jetzt den ganzen Weg zurückgelaufen. Übrigens, ne? das rein Ja, ich mich schlecht. Ich kann mich sogar in der Einbahnstraße verirren hier ja, sind schon wieder respawned. da oben ist wieder so ein dingen so allerdings war die gelder da will ich erstmal hin sind die jetzt schon wieder war noch gerade hier was oh, zum samen vier Da krass drauf. Boah, bitte steh auf. Boah, das gibt's jetzt einfach nicht. Ich treffe den so nicht. Oh Gott. Halt uns mal. Machen macht der Schaden, da bin ich mal die Fallen an und um solchen so Kombos einsetzen. Rita hat keine Links mehr ehrlich. LP, was haben wir bekommen? Gar nichts. 3000 galt äh. oh. Ich gegen so viele Gegner hier kämpfen. Äh, jetzt wo ich so über nachdenke, ich brauche ja, brauche ja äh, auch ein paar neue Sachen erlernen der neue Ausrüstung und so lernen wird richtig rein da kann ich wieder auch runter sie gehen aus Da ehrlich. In seine Sackgasse, danke. muss sagen, ich war immer noch so einen Hinweis hier für irgendwas. Trank des Lebens, ja. Letztens so ein Hinweis gefunden, ne? Himmel, Himmel, Herr Gott mal halt Nein, ich konnte da unterspringen. Ich erst extra deswegen abgelenkt worden. Oh Gott. Ja Kaputt gegrätscht, ja, mit den tödlichen Treffer werde ich bestimmt nicht so hinkriegen. In nächster Zeit mir irgendwie ein bisschen zu schwierig aus. Das ist ja andauernd irgendwie seinen ja ganzen Haufen von ungefähr. Wie drauf fallen, so viel halten wir doch aus. Die spiele schon auch schwer. Also da halten die Gegner allgemein schon mehr aus. Okay, nein, oh. also ein bisschen mit den Kämpfen hier übertreiben. Wenn wir ja vorankommen. Äh. Äh. Äh äh äh äh äh äh äh äh ja ich kann auch Steine werfen, <lacht> Rita. <lacht> Sehr gut. Es sind ein kaputt und dann den anderen. Da war auch ein bisschen hinterher. Anteil Zauberbär. Ja, nein, geh Noah. Ja, Langsam ich, da sind ein bisschen zu viel Gegner. Ich glaube, diesen tödlichen Schlag werde ich wahrscheinlich nie irgendwie sehen. Ja, Rita sind schon bei TP ausgegangen. Na, oh. <lacht> was der warum greifst du hin? Das ruhig wohl Piet oder so hoch ein. <lacht> Wir lernen einfach keine Sache. So, So. mach mich auch noch fähig. Ey. macht die Fücher neue ja schon fertig. Trotzdem krieg ich nicht so eine Anzeige. Oh, die war so kaputt. Geht ja auch, ne? Oh, noch keine zusätzlichen Klamotten, oder? Aber ja, mal Jedenfalls sind schon wieder die TP ausgegangen. Ich glaube, die TP ist müde. So. Äh, da links bewegen. Geht zum nächsten Mal wieder hier aufgetaucht. Ich muss ja jede Richtung ja probieren, ne? Weiß ja nie, wo man hier landet, ne? Wortwörtlich. Wo ich hingeschossen werde und lande, halt, ne? Äh diese schon wieder Oh, so äh, vorwärts habe ich noch nicht, ne? wir hier schon? Ich glaube nicht. Also wir jetzt wieder ganz am Anfang. Mathe, nee, waren wir nicht. Sonst hätte ich das schon. Die Fluchtgeschwindigkeit. Hm. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ich tu mal einen heiligen trank einsetzen ne? ich will ja auch mal vorankommen und jetzt oh, der Fetzack steht direkt davor kriegsball krass oh, geh mal gehen wir weg da, ey. dieser peter wie hat er mich von hinten Alter, ich immer irgendwie, weiß nicht, ein Ort landen, wo ich ja auch weiß, da kann ich Schnittmann oder so. Wieder wohl irgendwo noch ein Speicher oder so auftauchen, oder? Er rennt schon wieder weg. Ja, komm, oh, sie hat zeugs gelernt, Rita hat Zeugs gelernt. Gut sie endlich mal neue Klamotten hier ausrüsten. Riesengürtel oder nee, ja, ja genau da brauchen wir ja für Zeugs ja. Dann wir da runter, da waren wir gerade drin. Oder willst du jetzt verarschen? da ist jetzt nichts du tust es hier umsonst im weg sperren du fetzt ding ey. Au. ich habe nicht mal alle äh. oh, ich kann gar nicht mein angriff aufladen mit der axt wie es ausschaut äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. ging gerade wieder die tp aus okay wieder hohes level erreicht und hier war sogar echt nichts Oh, wir sind wieder hier oh, auf den Arm nehmen, wenn wir den ganzen Weg hier noch mal hochlaufen, nee. äh, vorwärts, ne? ja. also mehr so eine Kurve. Aber gut, jetzt sind wir wieder hier. Eine Ding hat uns ist nicht so wirklich weitergebracht. Ich hoffe, irgendwo kommt hier mal ein Speicherpunkt, weil ich möchte nicht hier Speichern gehen. Aber ich habe so ein Gefühl, ich würde das, ich sollte halt vielleicht machen, so jetzt hier zur Sicherheit halten. Ne? So, da ist noch ein Ding. Und da links war jetzt nichts, ne? Da links war ich auch schon, ne? Ja, hier war ich schon. Da habe ich schon mal geguckt. War ich schon da drin, Ich weiß es nicht. Le? Heiliger Rabe. Elan. Was ist das? die Bewegungsgeschwindigkeit. Hm. mal juri im kampf einpacken falls wir irgendwas lernen mit ihm Orangengummi gummi schon irgendwo muss bestimmt noch der erste hinweis sein was sind das Nach rechts bewegen. Da oben war auch richtig ne. Hey. So ruhig hätte ich mal eine neue Waffe für ihn. Ich muss aber noch Sachen lernen, ja. Stärker und schwerter hoch. Ich glaube Schwert hoch erhöht seine Angriffskraft für Schwerter. So klingt das jedenfalls ich hoffe mal das ding da war jetzt nicht wichtig ich muss sogar runter nein fettes stück doch fettes stück Nur war relativ kurz aber wissen schon mal wo wir ihn können nee. Vorwärts. versteckt sich nur so was. So, hier gibt es nichts mehr. Okay. Speicherpunkt. Speicherpunkt. Nichts, das glaube ich nicht. Muss da irgendwas geben? Kommen, ne? Wow, ein Raum mit gar nichts. Soll es ja auch geben, ne? Kennwort Hinweis 3 Kugel. Muss Kennwort Hinweis 1 Warte mal. Leder nee, Schuppenpanzer. Einfach nur, wenn wir ihn jetzt gerade steuern. Äh, wo muss ich denn dann jetzt hin? Muss ich jetzt echt hier diese Kennwort Dinger finden? Nee, ich habe einen verpasst dann gibt da nicht ich habe zwei und drei das heißt ja der erste muss ja irgendwie relativ am anfang sein ne? dann können wir durch diese eine maschine da rein ist da oben irgendwas Nö, ne? ah. Ah. Juri, lernst du was? Äh, äh. So eine Schildkröte so weit entfernt, kommt gar nicht näher an uns ran. Ich habe ja eins einmal angezippt um den nächsten Feind anzuvisieren und irgendwie hat die Schildkröte anvisiert. What? Juri mal Und Rita hat schon wieder keine tp Das sollte ich mal so eine Matte benutzen, aber... Oh. Cool. heilung oh, Multiheilungszauber. Cool. So was stehe ich ja echt. und ich bin auch leichter da. Warte, warte, warte. Okay, ich bin da. So, wir haben Krankenschwester, hieß er? Äh... Stärke, Verteidigung, höheres Level. So, verdammt, kein Bauch. Aber noch mal lernen. Äh... Komme ich herunter? Nein, geh weg wir habe ich ihn noch betäubt. Kann man jetzt nicht einfach einen tödlichen Schlag machen? Die werden es nicht kommen sehen. und lustig. steinlage es ist sehr effektiv. Hat sie jetzt gelernt? habe ich nicht gesehen mann man dann setzt die angekommen wenn ich auch im blick habe da krankenschwester ist sogar so stimmt mein gott ist meine erinnerung gut warum jetzt hier so viele gegner auf der reihe in ein paar Fehlen gewesen oder irgendwie so was sind nur neun ein gegner eingelaufen oder warum sind hier so viele auf einmal hier bin ich gut wird so ein nur die tp die gehen jetzt natürlich sehr schnell flöten dadurch Da oh. ja, komme ich mal an, wie wenig TPW haben. Juri hat überraschend viele noch. Dödet a ah. ja, Dropkick. Oh, jetzt rennt er wieder den ganzen Tag weg dieses computer gesteuerte geht mir irgendwie auf den nerven gerade erfahrungsanteil gut. Also er kann jetzt auch mal was neues ausrüsten ja, ja habe ich mir schon gedacht Gut, äh, wo kommen wir hin? ja wieder unter Toll, da. Sieht so komisch aus. So, dieser Hinweis, also... Heilige oh, Tränke geht uns auch gleich aus. nicht mal alles irgendwo in... unten. Also ich weiß jetzt nicht genau. Aber warte man kann ich jetzt durch einige Türen gehen, die ich nicht vorher konnte. Warte man war hier nicht vorher verschlossen. Ich glaube ja. Warte. Okay, ich suche aber immer noch den Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Dünn, dünn, dün, dünn, okay, dünn. Geht so, er noch? Ja, hier war noch ein Haus, oder? Du, ah. Ich muss ich gar nicht ich, die Türen ihr geöffnet haben. Wahrscheinlich anscheinend schon. So, jetzt aber der letzte Hinweis sein. Komm. Mangelgummi. Hinweis, Licht, Himmel, Kugel, war glaube ich jetzt ne. gut. Dann gehen wir mal zurück zum Speicherpunkt und ich nehme mal an, da ist dann das, wo wir hin müssen. Ne? Oh. Hey. Jetzt gibt es auch Verfresser. Hätte ich mir vielleicht für einen potenziellen boss aufsparen sollen der vielleicht kommt aber was soll's jetzt an irgendwie eine matte oder irgendwie so ein finde ich ja hier wie blöde gerade hm, sehr gut jetzt auch ich im stein gegen kopf und dann haut rita in steine kopf so muss das ah. Diese Computerfeinde die geht mir echt auf die Nüsse. Oh, ich renne weg. Weil oh, die kommen mir immer näher, dann renne ich mal weiter weg. Weil oh, die rennen mir immer heute weiter, dann renne ich immer noch weg. Ich mache so, als sie mich angreifen müssen und mich nicht treffen, weil ich halt die ganze Zeit wegrenne. Das ist voll der Meisterplan. Na, ich glaube, dabei hier, ne? gut muss ich würde sagen wir gönnen uns hier mal eine Matte oder irgendwie so was und dann steht 25 Prozent neuer und auf freiem Himmel kannst du gar nicht einsetzen ah Aber dann gehen wir halt Warte, ich halte euch mal kurz. Äh. Ich mal schön hoch und dann, ja, ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir da gehen und hoffentlich alle Hinweise gesammelt haben. Und ja, gut. Danke schön fürs Zuschauen, hinterlasst ein Like, ein Abo und Kommentar. Dafür sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Legenda